Hi Sören. Hallo. Ähm, welches CMS-System repräsentierst du auf dem cms garten Ich re repräsentiere Scientific CMS. Wie lange gibt es denn schon Scientific CMS? Scientific CMS als Marke gibt es seit letztem Jahr. Mhm. Ähm, basierend tut es allerdings auf einem System, das schon viele Jahre auf dem Markt ist unter einem anderen Namen. Welche zwei Vorteile würdest du denn dem Scientific CMS äh, zugute schreiben? Ähm, einer der wichtigsten Punkte bei uns ist, dass wir unsere Content stark typorientiert aufbereiten. Wir haben eine starke Typisierung und wir arbeiten nicht seitenbasiert, sondern alles über Kategorien. Und äh, welche zwei Nachteile würdest du dem CMS äh, nachwerfen? Ähm, Nachteile ist natürlich immer schwierig. Also unsere Community ist zurzeit nicht so übermäßig groß. Das heißt, wir haben nicht wie die meisten anderen viele Plugins. Ähm, sodass spezielle Anforderungen in der Regel mit Programmieraufwand ähm, zu tun haben werden. Äh, welche Zielgruppe ist bei euch im Fokus oder steht bei euch im Fokus? Ähm, zurzeit, wie es der Name schon sagt, Scientific CMS, ähm, zielen wir erstmal auf wissenschaftliche Institutionen. Darauf sind unsere Kontotypen zurzeit auch ausgerichtet. Wir sind allerdings nicht darauf beschränkt. Seite, beziehungsweise welche Seiten bzw. welche Institutionen ähm, setzen schon Scientific CMS ein? Also, wir benutzen Scientific CMS zurzeit an der Universität Bremen für einige Institute, unter anderem das Zentrum für Arbeit und Politik und das äh, IAW. Ähm, zudem verwenden wir oder verwendet zurzeit Kempten also London Borough of Camden, die Stadtverwaltung, noch das ältere System, die sind aber gerade dabei auf uns umzustellen. Mhm. Das neue. Würdest du sagen, dass der CMS Garden ein gelungenes Konzept ist und äh, macht es dir Spaß, hier auf dem CMS Garden Scientific CMS zu, äh, zu präsentieren? Ich finde den CMS Garden super, weil wir haben unheimlich viel Resonanz hier. Ich hätte nicht gedacht, dass so viele Leute zu den CMS-Garden kommen und ähm, ich hoffe, dass er weiter existiert. Würdest du dir wünschen, nächstes Jahr auch noch mal einen CMS-Garden zu bekommen? Oder dass wir noch mal einen CMS-Garden zusammen äh, bestücken mit den einzelnen CMS-Systemen? Auf jeden Fall. Ich denke, das Konzept hat sich bewährt. Wunderbar. Vielen Dank, Sören Bitte von sehr, Scientific gerne. CMS. Und äh, ihr seid noch da bis morgen, ja. einschließlich Samstag, bis ja. zum bitteren Ende. Ja. Wunderbar. Abend, so ist es. Vielen Dank, Sir. Okay. Danke. Tschüss.